Ja, auch diese Woche gab es wieder einige interessante Aktien am US-Markt. Allen voran ähm, haben wir hier den Wert aus dem ähm, Unterhaltungsbranche, ähm, kann man sagen, Carnival Corporation ähm, gruß ähm, Tours. Da steht jetzt aktuell ein Ausbruch bevor. Gab es einiges ähm, auch an erhöhten Volumen, jetzt nicht mehr so extrem wie wir es in den letzten Wochen bei verschiedenen Titeln gesehen haben. Das heißt jetzt fast überhaupt mal wieder in einem normalen Bereich, aber auch Werte, die jetzt wirklich schon gut gelaufen sind und gute Quartalszahlen gebracht haben, wie zum Beispiel ähm, Twitter stehen vielleicht vor einem weiteren Ausbruch nach dem Gap der Quartalszahlen. Das sieht charttechnisch auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus ähm, und das Volumen ist auch nach wie vor ähm, auf der Callseite hier auf einem hohen Niveau. Ähnlich wie Snapchat, ähm, wo wir auch gute Zahlen hatten und einen guten Verlauf nach den Zahlen zumindest. Und ähm, da sieht es momentan auch sehr stark danach aus, dass ein weiterer Ausbruch fehl, ähm, folgen wird. Ansonsten ja, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, bei den verschiedensten Cannabis-Werten oder auch Werten aus dem Technologiesektor, das hat sich ähm, ja nicht nur vom Kurs wieder alles beruhigt, so wie wir es jetzt bei SNDL zum Beispiel sehen, auch vom Volumen können wir hier sehr gut erkennen, dass ähm, sich in dem Bereich ähm, da nicht mehr so extreme Anstiege ähm, im Volumen selber ähm, zu sehen sind, wie es äh, zuvor der Fall war und da können wir auch ähm, verschiedene andere Titel aus diesen ähm, Bereichen noch mit durchgehen, wie zum Beispiel ähm, OGI, das hat sich zumindest auf einem ganz guten Niveau ähm, gehalten, also im Gegensatz zu SNDL. Ich glaube, so der äh, vorher sowieso liquideste Titel hier, ähm, ACW, der war am wenigsten davon betroffen. gerade den ist ein Höhenflug ein Stück mitgemacht, aber hier sieht es auch normal aus. Hier gab es in der Form keine größeren Übertreibungen. Und ähnlich sieht das natürlich auch bei den Werten aus ähm, dem Technologiesektor aus, ähm, GameStop oder auch ähm, die anderen Titel wie Blackberry, ähm, die hier sehr starke Volatilitäten hatten. Das hat sich alles wieder beruhigt. Hier haben wir vielleicht noch einen ganz interessanten Wert, ähm, FLNT, Wert, der gestern, wie wir unten auch sehr gut erkennen können, ähm, ein recht hohes äh, Volumen hatte, vor allen Dingen auf der Kohlseite, ähm, wo wir ja ein Vielfaches vom durchschnittlichen Volumen hatten. Wir sehen hier 47.000, Durchschnitt liegt ähm, bei 4.000. Also es ist wirklich gestern mit der Bewegung der der Aktie natürlich selbst auch hier zu sehen Ausbruch über 8 Dollar heute wieder etwas darunter, aber das kann ganz interessant für auch einen ähm, Ausbruch ähnlich wie wir es vielleicht bei Twitter oder jetzt auch bei ähm, Snapchat erwarten können. Das ist so viel zu dieser Woche und ähm, ja, wenn Sie auch in der kommenden Woche nichts verpassen wollen, subscriben Sie bitte hier zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.